beginnen mit einem Blick auf die behinderte Politik und auch auf die persönliche Assistenz österreichweit weil es ist immer so, dass man in den einzelnen Bundesländern sehr sehr große Unterschiede hat was österreichische das Förderung von persönlicher Assistenz angeht in Niederösterreich bekomme ich sie schon, die, schon auf der Pflichtstufe 5 Wichtig ist auf der Pflichtstufe Also wenn ich in Niederösterreich nur blind bin, wird die Gang in der Von Menschen mit nur mit ganz Deshalb ist es wichtig, hier und heute aufmerksam zu machen auf die Anliegen für Menschen, auf die Umsetzung der UN-Konvention, die eine gleichberechtigte Teilhabe in allen Lebensbereichen fordert und schrägst zu machen das zu bewerkstelligen, müssen Bund und Länder an eine Plan Deswegen sind wir